Mir macht gute Laune, wenn ich sage, dass Kinder miteinander glücklich sind. Also wenn ich sage, dass die anderen sagen, sagen, du darfst mitspielen und ich bin sehr glücklich drüber dass sie mir mitspieler Laune. Dass meine Cousinen auf ist Geburtstag gehabt hat. Das ja. macht mir gute Laune, weil dann ich sage, Sachi meine Cousinen und danach freue mich oft drauf, wenn sie das Geschenk auspackt, wenn sie lacht, sie immer. Das macht mich richtig glücklich. Dann mal welche hat meine Schwester, mir Schwester genervt. Und dann ist sie aber mit einem Tina Geschenk zurückgekommen und hat sich richtig entschuldigt bei ihrer. Und dann habe ich das halt gesehen, und denkt mir gedacht, das mache ich auch, wenn ich, ich jemand will Und das hat mich richtig glücklich gemacht, weil ich gesagt, gesagt habe, dass der richtig glücklich war. Weiß. Ich bin dankbar darüber, dass ich in Schwalga kann und mit dem Gute Laune mit dem Perma arbeiten kann, weil das macht mir immer richtig Freude darüber, wenn ich ihn schaue Schau und das Thema sage und dann Sache kann, was man da alles machen kann. Und das macht Spaß. Das war, wo, wo wir uns selber kennengelernt haben. Also wo man sich selber kennengelernt hat mit so, was kann man... Zum Beispiel besonders gut und wo habe ich vielleicht das nicht so gut. Und das ist halt, wenn ich einen schlechten Tag habe, in der Schwal oder so, und dann mir ich das machen, dann wäre ich gleich immer ganz, ganz glücklich. Und dann habe ich dann auch wieder richtig Freude. Ich kann gut im Buch etwas, was glücklich macht. Das Glückstagebuch ist richtig cool, Dinner Und gute Laune.